Letztes Wochenende wurde mir zum fünften Mal MDMA in mein Wurstbrot gemischt. Ich habe ja bereits schon Erfahrungsberichte gemacht zu meinem ersten, zweiten und dritten Mal MDMA. Da sich bei MDMA die Räusche schon sehr ähnelt, denke ich nicht, dass es sich lohnt dann noch, einen Tripbericht zu meinem vierten und fünften Mal zu machen. Aber es gab schon so ein paar einzelne Aspekte, die bei jedem Trip anders waren oder einfach Dinge, die ich gelernt habe nach fünfmal MDMA-Konsumen. Also das Video wird so eine Mischung aus Erfahrungen von mir und Tipps und Tricks von mir zu MDMA. Als erstes möchte ich die Frage beantworten, wie hat sich der Trip bei mir im Vergleich zum ersten Mal verändert? Man sagt ja, MDMA ist wie Sex, wo das erste Mal einfach unglaublich ist und danach wird es einfach immer unspektakulärer. <lacht> Ja, das erste Mal Sex ist das beste Mal, ja. Bei Sex ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Je mehr Erfahrungen man sammelt, desto besser wird es. Erst wenn man heiratet, dreht sich das Ganze um. Ich bin bei dem Ganzen eine Ausnahme. Bei mir war ja schon das erste Mal Sex das beste Mal. Danke dafür an Pfarrer Sepp. Danke Pfarrer Sepp, dass du mir Natalia vorgestellt hast. Oder was hättet ihr gedacht? Oh shit, bin ich gerade abgedriftet wegen so ein paar dummen Jokes. Okay, zurück zur Fragestellung. War mein erster MDMA-Rausch der stärkste? Bei den Malen danach war es so, dass ich mir mindestens einmal während des Rausches gedacht habe, holy shit, gerade ist es doch so stark wie beim ersten Mal. Sogar bei meinem fünften Mal war das noch so. Aber als es dann vorbei war, dachte ich mir so, okay, das war jetzt bestimmt nicht so stark wie beim ersten Mal. Alles in allem ist das sehr schwierig, das zu beurteilen, weil wenn man nicht mehr in diesem Zustand ist, kann man ja nicht mehr genau wissen, wie stark das genau war. Man sollte sich jetzt daran auch nicht den Kopf zerbrechen. Wahrscheinlich gab es Unterschiede bei den Rauschstärken. In jedem Fall spielten alle meine Räusche in der gleichen Liga. Alle Räusche waren eine Explosion an unfassbar vielen Glücksgefühlen. Und das ist keine Drogenverherrlichung, das ist einfach ein Fakt. Beachtet bei dem Ganzen, dass ich zwischen zwei Konsumsessions manchmal bis zu sechs Monaten Pause gemacht habe. Wenn ihr nicht zu so lange Pausen macht, könnte es sehr schnell sein, dass eure Räusche nicht mehr in der gleichen Liga spielen. Kommt wir nun zu den hangovers wie ging es mir in den tagen danach was waren die nebenwirkungen was ich bis jetzt immer hatte waren leichte schmerzen im kieferbereich und ich fühle mich die tage danach erschöpft und verbraucht ganz leichte kopfschmerzen treten auch oft in den tagen danach auf aber ich hatte es noch nie dass ich mich nach dem trip irgendwie besonders depressiv und traurig gefühlt habe für mich ist so ein mdma kater sehr erträglich wenn ich fünf bier trinken würde würde ich mich am nächsten tag deutlich schlechter fühlen kommen wir nun zu einem sehr komischen punkt und zwar zu Orgasmus auf MDMA ohne Sex? Es ist ja so, dass wenn man nüchtern sein Gesicht zu einem Grinsen verzieht, man automatisch glücklicher ist. Auch wenn davor gar nichts bestimmtes passiert ist, weshalb man sich freuen würde. Und so was ähnliches habe ich auf MDMA mit Orgasmen. Irgendwann habe ich während des Rausches so zum Scheiß so getan, als hätte ich einen Orgasmus. Und dadurch hatte ich dann wirklich so eine Art Orgasmus. Es war dann natürlich nicht eins zu eins, so wie beim Sex. Ich habe da jetzt nicht in meine Hose gejist. Versucht das bitte mal, wer von euch und schreibt mir, ob das bei bei euch auch funktioniert hat. Wichtig ist, dass ihr euch da wirklich ein bisschen reinsteigert, wenn ihr es da einfach so, ah, ah, ah, dann wird es wahrscheinlich nichts bringen. Das Ganze schaut zwar von außen bestimmt sau weird aus, aber wenn man auf einer Party ist, wo sowieso jeder auf MDMA ist, ist das, glaube ich, jedem sowas von scheißegal. Und wenn echt dass so peinlich ist, ich habe festgestellt, dass wenn man nur leidenschaftlich tief ein- und ausatmet, das dann schon zu einer starken Rausch. Steigerung führen kann. Holy shit, irgendwie, irgendwie hat das jetzt sogar gerade einen kleinen Rausch gebracht. Wo wir gerade schon bei Sex sind, kommen wir zu Sex auf MDMA. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, Sex auf MDMA zu haben, wo ich wirklich voll drauf war, aber ich hatte einmal Sex auf MDMA, wo es schon so am Abklingen war und selbst da war es einfach fantastisch. Eine meiner besten sexuellen erfahrungen überhaupt was ebenfalls ultra geil kommt auf mdma sind geile fruchtsäfte und fruchtschorlen letztes mal hatten wir so eine grapefruit schorle am starten das war einfach so geil dieses Sprudeln auf der Zunge zu spüren und generell dieses wunderbar fruchtige. Von nüchtern mag ich Grapefruit nicht mal. Außerdem kann euer Körper die ganzen Vitamine während so einem Rausch sehr gut gebrauchen. Was auch ein sehr guter Tipp ist, organisiert euch vor dem Trip ordentlich und äh, legt alles, was ihr während des Trips gebrauchen könnt, an Stellen, die leicht zugänglich sind und die ihr nicht vergesst. Einmal haben wir das MDMA zum Nachlegen auf irgendeine Fensterbank gelegt und wir haben das ewig gesucht Das hat uns ziemlich gestresst und so ein bisschen aus dem Rausch geworfen. Ein anderes Mal wollte ich unbedingt vapen und mein Vaporizer war irgendwie viel zu tief in einem Rucksack drin und es war auch total umständlich, den dann zu finden. Wo wir gerade schon beim Vapen sind, Weed und MDMA ist in meinen Augen eine Must-Have-Kombo. Weed schmeckt auf MDMA äußerst delicious, vor allem in einem Vaporizer. Das schmeckt mir so gut, dass wenn ich auf MDMA-Weed konsumiere, ich fast ausschaue wie so ein Junkie. So, oh. Ich habe dann auch irgendwie das Gefühl, dass die Graswirkung dann fast sofort eintritt. Ich habe das in einem anderen Video schon gesagt, aber Weed verhindert außerdem, dass man zu oft nachlegt. Das Gras stärkt nicht nur den MDMA-Rausch, sondern sorgt auch dafür, dass man... Am ende der nacht schon ein bisschen müde ist und dann einigermaßen gut schlafen kann und dann kann man deutlich besser damit abschließen dass der abend jetzt dann zu ende ist wenn man nur auf mdma ist dann könnte es sehr gut sein dass man dann viel hyper ist und dann noch mal sich denkt so oh scheiße ich bin so am start vielleicht sollte ich noch mal nachlegen nach fünfmal mdma hat die gang die mir immer die drogen untermischt auch schon die perfekte dosierung für mich gefunden und zwar hat die immer so eine circa 220 milligramm pille am start Davon erstmal Initialdosis eine Hälfte, also 110 Milligramm. Und dann noch mal so ein Viertel oder ein Drittel dann zum Nachlegen. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, immer nachdem ich MDMA genommen habe, habe ich ordentlich abgenommen. Im Normalfall wiege ich nur circa 75 Kilogramm und nach MDMA nur gegen 71 Kilogramm. Das bedeutet wohl, dass ich während des Rausches immer 4 Kilogramm Serotonin ausschütte. Als Abnehmmethode eignet sich das Ganze aber leider nicht, denn nach ein paar Wochen ist das Gewicht auch schon wieder da. Und zum Schluss noch drei Dinge, die mir nur bei mir aufgefallen sind und alle meine Freunde nicht haben. Und da wollte ich mal fragen wer von euch das auch hat. Mir wird immer viel schneller kalt als allen anderen. Alle anderen scheinen es zu schaffen, bis in die Früh nur ein T-Shirt anzuhaben oder komplett oberkörperfrei zu sein. Und ich stehe danach ein paar Stunden schon mit einer Jacke da, so wie ich sie auch anhaben würde, wenn ich nüchtern wäre. Außerdem bin ich der einzige aus meinem Freundeskreis, dem es kurz vor dem Eintritt der Wirkung nicht so gut geht. Kurz bevor die Wirkung kommt, wird mir immer schlecht, mir ist extrem komisch und ich muss immer so würgen. Und es kommt mir so vor, als würde es bei mir stärker wirken als bei vielen anderen. Ja, schreibt mir mal, wer von euch diese Dinge auch hat. Checkt die neueste Folge von Let's Watch, wo ich wieder am Start bin. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.